Guten Abend, hier ist für Sie die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesregierung genehmigt polnische Kampfjet-Lieferung an Ukraine. Das hat das Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt. Polen will der Ukraine Jets vom Typ MiG-29 sowjetischer Bauart liefern. Sie stammen aus alten DDR-Beständen, weshalb Deutschland die Weitergabe genehmigen muss. Baerbock zu Antrittsbesuch in China eingetroffen. Die Außenministerin besuchte in der Stadt Tianjin zunächst eine deutsche Firma, um sich über die wirtschaftlichen Bedingungen zu informieren. Baerbock will bei ihrer Reise auch über den Taiwan-Konflikt und den Ukraine-Krieg sprechen. Die britische Modedesignerin Mary Quant ist gestorben. Sie wurde 93 Jahre alt. Quant war vor allem dafür bekannt, dem Mini-Rock weltweiter Popularität verholfen zu haben. Vielen gilt sie auch als dessen Erfinderin. Ihre Familie bezeichnete Quant als eine der anerkanntesten Designerinnen des 20. Jahrhunderts.